Marco! Polo! Hallo. Hallo Freunde der virtuellen Realität! Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute zeige ich euch zusammen mit dem Hoshi82 Contractors im Koop-Modus und äh, im PvP-Modus. Und äh, ja, also endlich hat es einen Koop-Modus. Ähm Contractors hat mir immer mega viel Spaß gemacht, auch das Gunplay und so weiter. Aber es war äh, PvP teilweise ziemlich hart und es gab auch am Anfang sehr viele Cheater. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. PvP-Modus habe ich mir momentan noch nicht angeguckt. Aber wir haben den Koop-Modus gespielt und äh, man kann auch Mods runterladen, man kann sich äh, Custom-Maps runterladen und so weiter und so fort. Also echt cool, was die da jetzt auf die Beine gestellt haben. Lobenswert erwähnen muss man noch, dass man, wenn man mit einem Gunstock spielt, sich die äh, ganzen Waffen jede Waffe einzeln anpassen kann an den Gunstock, man kann äh, die Höhe und den Winkel anpassen, äh, wo die Waffe sitzt und äh, das ist einfach perfekt, also so hat man echt ein richtig cooles Feeling bei jeder Waffe, man muss natürlich ein bisschen Zeit investieren, weil man jede Waffe einzeln kalibrieren muss, ist natürlich klar, weil jede Waffe auch einen anderen Anschlag hat und äh, einen anderen Griff und so weiter und so fort und äh, das kann man echt perfekt anpassen. Und äh, wenn man das einmal gemacht hat, dann macht jede Waffe echt viel, viel mehr Spaß. Und äh, ja, ich habe auch mit dem äh, Gunstock von ProTube gespielt und mit dem ForceTube dran. Und äh, der ForceTube macht hier auch mega viel Spaß, wird auch komplett unterstützt. Also äh, perfektes Feeling, wenn man dann wirklich die Waffe im Anschlag hat und äh, dann, dann schießt, dann äh, kriegt man hier immer diesen Schlag und äh, also das lässt einen noch tiefer abtauchen in das Game. Ich sage ja immer, man ist nicht besser mit dem Gunstock, aber man hat viel mehr Spaß, besonders wenn es Koop-Modus äh, ist, da geht es ja eigentlich. Im äh, PvP-Modus ist das wieder was anderes. Da ist es echt äh, ja, schwierig, weil es Nachladen ein bisschen hakeliger ist. Und ab und zu äh, seht ihr auch im Video wahrscheinlich, äh, rutscht mir auch der Gunstock mal beim Nachladen weg. Ähm, dann macht man, wenn man dann, sag ich mal, den hier wegnimmt zum Nachladen, dann äh, greift man den hier. Und wenn man den dann ein bisschen kippt hier, dann kann es schon mal passieren, dass er dann äh, wegrutscht und ja, dann rutscht natürlich der ganze Ganztock weg. Man hat aber hier die Halterung, von daher rutscht er nicht komplett weg. Aber ich will damit sagen, man ist da halt nicht perfekt mit aufgestellt. Ne? Ja Leute, äh, schauen wir uns mal ganz kurz die Steam-Seite an, denn äh, Contractors ist auch aktuell, ich hoffe auch bis zum Release meines Videos, im Angebot und äh, kostet 8,39 Euro, also 50 Prozent und äh, dafür... Ja, Angebot endet am 5. Januar. Bis dahin habe ich es auf jeden Fall released. Und äh, also da, für den Preis kann man echt absolut nichts falsch machen. Und äh, besonders mit diesem koop modus jetzt, der macht echt Bock. Kann bis zu vier Spielern äh, kann man da zocken. Äh, die ganzen Mods, die man sich runterladen kann, die anderen Maps. Äh, wir haben am Ende Pistol Only gespielt äh, auf einer auf einer Yacht von Call of Duty. Und äh, ich kannte die Map jetzt nicht, aber das hat auch mega viel Spaß gemacht. Und äh, ja, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen und ich kann das Spiel nur empfehlen. Äh, wie gesagt, im PvP-Modus kann ich jetzt nicht wissen, wie es da jetzt aussieht. Ähm, PvP ist äh, echt nicht meine Welt, muss ich ehrlich sagen. Da bin ich teilweise echt viel zu schlecht für. Aber äh, im im, im modus hat es mir echt Bock gemacht und äh, hat, hat einfach was. Und ähm, ja, ist seit dem 3. Dezember ist das Online dieses Update 08 und die entwickeln immer weiterhin äh, Updates für das Game und äh, arbeiten da echt gut dran. Und ist ja auch für die Oculus Quest erschienen. Ich spiele jetzt über äh, mit der Quest 2 über Linkkabel. Und äh, ja, alle, alle gängigen Brillen werden hier auch unterstützt. Auch perfekt. Gut, man sollte im Stehen spielen, weil man muss sich sehr oft drehen und so weiter. Äh, Habe ich auch gemacht. Bin dann auch mit zu mal an die Wand gekommen mit dem Gunstock. Passiert natürlich. Aber äh, ja, solltet ihr euch definitiv anschauen. Und äh, ja, jetzt kommen wir mal zu der ProTube-Seite und äh, ja, mit dem Gunstock hier habe ich gespielt, mit den Quest 2 Halterungen und äh, also richtig geiles Feeling, muss ich sagen, hat, hat Bock gemacht und äh, ja, wer echt so ein Hardcore-Shooter-Fan ist, sollte sich echt überlegen, sich so ein Paket zu holen. Ich weiß, der Preis ist echt heftig, ähm, das muss man echt abwägen, ob man so viel Geld investieren will. Ähm, der Gunstock alleine lohnt sich auf jeden Fall auch schon ohne den ForceTube. tube PostTube ist ja hier das Ding, was wirklich diese Schläge verursacht in, in, an der Schulter. Aber ähm, ja, alleine ist das natürlich günstiger. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ihr Interesse daran habt, äh, unten in der Beschreibung gibt es einen Affiliate-Link äh, von ProTube für meinen Kanal. Äh, Wäre cool, wenn ihr äh, überlegt, für Weihnachten da was zu kaufen. Ja, wenn ihr da drauf klickt, unterstützt ihr äh, meine Arbeit und zahlt aber auch keinen Cent mehr. Und äh, ja, das eigentlich dazu gibt es auch äh, spezielle Videos von ProTube, die ich gemacht habe. Die äh, haue ich einfach mal in die Infobox, könnt ihr mal reinschauen. Und jetzt äh, zeige ich euch noch den Kanal vom Hoshi, auch ganz wichtig. Der Hoshi macht VR, der macht Flat Gaming, Retro Flat Gaming und äh, hat einen richtig coolen Kanal, macht sich auch teilweise echt Mühe mit seinen Videos. Hier hat er ein, ein cooles Intro zu Hellsplit gemacht, nennt es Doomsplit Doom und solltet ihr euch definitiv auch mal anschauen. Der Kanal vom Hoshi82 ist in der Beschreibung drin. Genauso wie äh, der Patrick von die Zockstube, der Chris Reality und äh, der Zitronenarzt. Also definitiv mal reinschauen. Das ist so, so eine ja, feste Crew, sage ich mal. Und äh, ja, lasst ihn doch ein Abo da. Glocke aktivieren. Da wird er sich freuen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen direkt ins Gameplay. Viel Spaß. Ich Weil ich dachte, ist oh. oh, der hat ein Magazin. Er kannst du nicht aufbringen, weil du voll bist. Ach so, ja, doch, wenn du schon. Ich will die ganze Zeit fliegen. Kann man sich selbst umbringen? Also gegenseitig? Ja. Da müssen, ich glaube. Wir, echt, da müssen wir echt aufpassen, weil du bist gerade genau in meine Richtung. Okay. Ähm, Wenn du auf dein Gelenk guckst, ich glaub beide, dann siehst du, wie viel Energie du hast. Kontakt! Wo ist er Komm zurück. Komm ist er zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm zurück. Komm der Komm zurück. habe ich, aber nicht den den den Psycho da. Okay. Das ist der Psycho. Boah, ey, der ist schnell der Typ. Okay. Ich bin Out of Ammo. Wo ist er? Links, links. Hast du den Psycho? So, den haben wir. Sau, ey. Also, ich hab ein paar Mal noch erwischt. Boah, der Force Tube macht so Spaß, ey. Ich bewegt. Wo ist er? Da! Alter, der Nein. läuft! Der läuft wie ein junger Gott! Okay, dann haben wir du. Kann auch oh. sein, dass ich beim Bau war, ich mache noch das kein Jungs. Mit der Munition ist richtig. Oh, ja. Schon wieder leer. Oh Munition, Munition. Ich muss gleich auch auf Always On stellen. Okay. Schnell, schnell, schnell. Okay. Wenn ich Bunker bin, ich in der Tasche stecken Jawoll, den einen haben wir Ist sicherlich hinten ab? Nee. Ja, warte Jetzt müsste ich hier ein Gewehr haben mit 100 Schuss Einen haben wir noch Ach, da bist du Hier ist noch einer Aber nicht der besondere irgendwie immer, ja, bis man den einen hat, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich wieder, ja, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein komplett andere Ende von der Karte. Ich geh mal ein bisschen. Hier wird man sehr schnell nervös, ey. Munition, gut. Munition ist überlebenswichtig. <lacht> Ey, wo ist der denn? Hier ist Muni. Cool. Boah, ist großer Gelände hier. Ich hab ihn, ich hab ihn. Die ich will nur wissen, wo du bist. Ja, das ist das Problem jetzt. Hier ist ein Innenhof mit zwei riesen Betonrohren. Ich muss Rückzug antreten. Hier, komm. die anderen Spacken auch noch. Mein Gott. Hier ist noch Munition, das ist gut. So, wo ist er jetzt wieder hin? Ey? Da, da ist er. Ja, okay. Ich glaub, die haben den gerade angepasst. Ich den komm, Alter! Also bleib doch mal stehen, du Arsch! Den hol ich mir jetzt. Jawoll! <lacht> Mach Spaß? Ja, ja, deswegen ist auch blöd, wenn du einer äh, einpacken kannst. Es ist aber so, weil du ja, wenn du äh, kompetitiv spielst, hast du ja nur drei Slots für Magazine. Da kannst du die dann quasi reinpacken. Okay, dann gehen das wir mal zum, nicht. zum Decryption Point. Wow! Oh. Im Weg. Ja, gibt. äh. Gehen wir jetzt rein nach oder können wir aussuchen, wo wir jetzt Ja, nach A erstmal, ne? Von oben werden wir beschossen. Oh. Wenn wir zu A kommen überhaupt leben ah, klar. Ich laufe zu A Was muss man hier machen? Einfach stehen bleiben, okay. Hörst du mich noch? Ja. Okay. Ja, hör mal, wirklich zu schießen, du Arsch, ey. Wo kommen sie? Oh, Magazin, ist... Ja, okay, alles klar. Nächsten Punkt. <lacht> ich hab uns geblendet. Ja, okay. Leer. wo? Boah, ich habe nicht mehr viel Energie. Die Wand. Magazine. Okay. Also einer Sniper da auch hier. Sicherst du nach da ab, da wo Chin China Markt ist und nicht nach der anderen Seite? Ja, ich beschätze meine Entwürfe. Genau. Kommt da keiner. Ja. Wir müssen jetzt zum Anfangspunkt zurück. Kannst du das da hinten nehmen, wenn du willst? Nee, hey, wir lassen wir sehen, dass wir jetzt Startpunkt zurückkommen. Ja, okay. Das ist aber definitiv, haben die äh, den Schwierigkeitsgrad gebalanced. Das war auf einfach sonst viel die schwieriger. Die würden ja? gar nicht mehr aufgesponnen. Oh, wirklich krass. So geht's noch. Ja, auch weil man einstecken kann, ist okay. Ja. Das wird das was zu spielen. Bin nachladen, bin ich noch ein bisschen zu langsam, aber... Ja, dann hack mal die Nummer in den Rechner rein. Was für eine Nummer? Das sind auch Kreise, blau, grün und rot. Ach so! Wenn du da hinguckst, stehen da Nummern drin. Ja, ja. ah, jetzt sehe ich, ich kenne das Spiel nicht. Deswegen habe ich ja gesagt. Der hat die 6 nicht genommen. Jetzt? Ach ne, jetzt müssen wir defenden, okay. Warten. Zwei Minuten. Oh, der kann einstecken. Ich hab noch zwei Magazine. der aus aushält uh. Mein Gott Let the dogs point. out. Rendezvous. Ich, ich lade noch mal nach. Auf heute, wo geht Ich habe noch mal mein gerade Magazin. sagen, die bewegen sich ja sehr hektisch, ne? Ja, so ein bisschen Ich ja, hat aber hat definitiv einen grafik Lass mir auch noch ein Magazin, grafik, bitte grafik, gra Definitiv grafik down Wie viel Magazin hast du noch? Eins. Ja, dann nimm du. Oh, jetzt ist weg, scheiße. Dann schnapp dir das genau. <lacht> Lauf! <Blau>. Lauf! <lacht> yes! Ihr könnt das nicht mehr anhaben. Cool, ich wollte die Karte schon immer mal im VR sehen. Weil die ist jetzt auch nicht zu groß. Dann müsste das eigentlich... Ich habe Angst. Ich höre dich. Ich dich auch. Da. Marco. Polo. Marco. Das ist blöd, das ist. Mit dem Discord, damit kann ich das nicht angrenzen. Hätte mir vielleicht doch ausstellen sollen. Das gibt's doch nicht. Ich sag mal, die Karte ist nicht groß und dann. Wow. Oh, hier kann man echt gut schnell laufen mit der Pistole. Oh. Oh. Kann ich springen? Äh. Ja ja. Ja. Ich hab Angst. Ah ja. Oh, yeah. Also Contractors hat echt was gemacht, muss man sagen. Das hat. Ja, wie gesagt, das hat aber definitiv ein Grafikdowngrade, das Level of Detail. Das merkst du richtig stark, dass sie erst detailliert werden, je dichter du gehst. Das war damals noch nicht so krass. Ich weiß nicht, ob die vergessen haben, den Wert wieder zurückzustellen für PC, als sie die Kon äh Quest-Version gemacht haben? Keine Ahnung. Ich muss sowieso mal ausprobieren, ob man das eventuell per INI-Datei ändern kann, den Wert. Muss ich noch mal raussuchen, welcher Befehl das ist. Und wie ich auch nichts treffe. Ich auch nicht. Jetzt. Ah. Ich dachte, hier aber noch oder Pistolen-Munition. Marco. Hallo. Sag was. Hallo? Shit! also. Oh, Alter! Ich hab ne keine Munition mehr! Wie viel Energie hab ich noch? Scheiße! Hau ab! Ich stech dich ab, du Sau! Alles oder nichts! Nein! Boah, war das <lacht> knapp! <lacht> Oh, ich hab mich noch versucht, drunter wegzuducken. Ich weiß gar nicht, wie ich den Revolver nachlade. Was oh, ist, das? ist das kompliziert? Ja, ein bisschen schon, aber es ist halt ein Revolver, ne? Oh, jetzt hab ich ihn gerade nachgeladen. <lacht> Boah, wie assi war das denn, ey? <lacht> ja, das war gemein. Ich nehme mal den Revolver. Kann ich das? Tatsache, cool. ich finde, das nach lang geht. Hab ich schon schlimmer gesehen. Ich geh jetzt in den Helikopter rein und flieg weg. Ja, ich dachte gerade, der wird direkt auswerfen. Bei Knopfdruck. Nee, nee, nee. Du musst ihn zur Seite halten, dass die Und dann halt nach hinten kippen, damit die Kugeln rausfallen. Die mipps sieht cool aus. Fuck ey, wie die voll... hast du noch? Ey, das war knapp. Äh, 34. Ja. Da hast du auch direkt in die Brübe weggeblasen. Warte mal, ich will mal auch, die... nehm mal die Diegel. Gab's hier nicht eine Diegel? Nee. Nehm ich die M19. Ich, glaub, ich hab nicht auf dann geklickt. Egal. Ja. <lacht> ah. Habe ich getroffen? 34 habe ich nur. Oh. <lacht> Ich wollte uns Jacuzzi. lass die scheiße. Ich treff nix. Oh ja! Ich habe auch gesehen, dass Messer statt die scheiß Pistole ge genommen ich es gesehen. <lacht> oh. Ja! <lacht> da warst du in der Falle, oder? <lacht> nee, ich hab mich schon geduckt. Deswegen, da passt es schon. Wo ist er? Das frage ich mich auch. Für was? Ah, trapp, trapp, trapp, er ist außenrum. Das ist klar. Das trapp, trapp, trapp, kenne ich. Wo, wo, wo? <lacht> Angehettet habe ich ihn. Aber, hallo. <lacht> Wo ist er? Hä? Wo ist er hin? Trapp, trapp. Trapp, trapp. In den Maschinenraum. Nachtiger, ich höre dich trapsen. Alter, der Maschinenraum sieht fett aus. Muss man schon sagen. Wir oh. Mach nur bis fünf. Ah, oh, ne, ist ja unentschieden. <lacht> genau. Ach, wie oh. erschrocken. Oh. Oh. Mann. Das kann doch nicht sein. Ich nehme mal ein bisschen was von deiner Munition. Jo, <lacht> Du Schwein. <lacht> Schwein. Leichenflederer. oder nicht? Scheiße. Hab ich noch eine Kugel. Fuck, ich bin leer. Ach Mann, ey. Gib, gib, gib, gib. Und jetzt mit den Karten von Zero Calibur, dann wäre das das perfekte Koop-Spiel. Weil das ist mir alles noch zu unbehebig bei Zero-Caliber, das ist das Problem. Gegner-Animation, das ist alles so... Das kann nicht sein, ey. Boah, das gibt's nicht. Der hat nicht geschossen, ich habe doch nachgeladen. Das kann nicht sein! Das kann Boah. nicht sein! Du standst ja direkt vor mir gerade! Ja. ja! Irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. <lacht> Aber das habe ich gerade nicht verstanden! Oh, oh Wieso ist deine Kuh weggelegt? Was soll die Scheiße? Ich hasse das Nachladen. Ja! Stirb! <lacht> ich hatte keine Muni mehr. Ich glaube, ich war leer gerade. Fuck! Ja, ich ich habe so in äh, etwa gerechnet mit dem Punktestand hier. Ja gut, ich spiele ja auch solche Shooter öfters, das ist ja auch so ein bisschen so die Gewohnheit. Kann ich eigentlich halt hier? Oh scheiße, jetzt bin ich Hä? Hm? Nee, das kann nicht sein. <lacht> das kann nicht sein. Ich glaube, der Revolver verzieht für mich ein bisschen zu krass. Er verzieht ja mhm. auf jeden Fall wie Sau. Du musst ja, hast schon gewonnen. Fast mehr oder weniger der erste Sitzen und dann. Ja, können wir nochmal treffen. Miyakusi. Ach, da meinst du. Wie kommt man denn hier hoch? Ach, ich dachte, man müsste klettern. Ja, nach so einem Gefecht, da kann man sich auch schon mal hier ausruhen. Ja. Boah, Alter, das kannst du ja vorwärts schmeißen. Meine Waffe ist auch weg. Ja, hat Bock gemacht, würde ich sagen. Ja, auf, ja, jeden, auf Fall. jeden Fall. Und äh, ja, ich hoffe, wir können das beim nächsten Mal nochmal zocken. Vielleicht mal auch in Livestream. Co-op-Livestream wäre auch Vielleicht mit nice. vier Leuten dann. Genau. Und äh, ja, ich sag mal Tschüss. Jo, ciao.